Thomas Roth. Willkommen zu den Tagesthemen. Es ist erst ein paar Minuten her, da ereilte uns diese Nachricht. Götz George, der wirklich große deutsche Schauspieler, ist tot. Der Typ tritt so leise ab, wie er laut angefangen hat. Das sagte George mal über das Serienende des von ihm verkörperten Fernsehkommentars Horst Schimanski, den Sie sicher kennen. Und nun scheint es so, dass auch George selbst ganz leise von uns gegangen ist. Er ist schon heute vor einer Woche gestorben und bereits im engsten Familienkreis beigesetzt. Und niemand wird sicher bestreiten, dass George zu den größten deutschen Schauspielern gehörte. Er war vielseitig, er war tiefgründig und er war brillant. Nur eines, das war er nie. Angepasst. Götz George wurde 77 Jahre alt. Marion Kersthold erinnert an ihn. Die die Arschloch. Götz-George als Horst Schimanski. Mit der Rolle als Duisburger Kommissar hat sich George selbst ein Denkmal gesetzt. Unter anderem, weil er ein Wort im Fernsehen einführte, das bis dahin verpönt gewesen war. Mach doch ein Scheiß alleine. Das ist ein Scheiße. Scheiße. Ich habe Scheiße gebaut. Schimanski redete wie ein echter Mensch und George spielte ihn auch so. Die Zuschauer waren begeistert und konnten kaum zwischen Rolle und Schauspieler trennen. Sie kennen nur den Schimanski und lieben ihn auch, ja. aber sie wissen wirklich nicht, dass, dass ich Götz George heiße. Das ist das Irrsinnige. Dabei hatte Götz George schon früh mit dem Spielen begonnen. Bereits als 15-Jähriger debütierte er gemeinsam mit Rumi Schneider in Wenn der Weiße Flieder wieder blüht. Ich? Von wem denn? Von deiner Mutter. Mami? Ach, du spielst ja. Die ist doch im Geschäft. Zum Tini-Schwarm wurde George mit der Schatz im Silbersee. Actionszenen, Prügeln, Schießen. Schon damals zeigte er alles, womit er später berühmt wurde. Sein komödiantisches Talent bewies George in Helmut Dietels Film Stonk und erhielt dafür beim Deutschen Filmpreis das Filmband in Gold. In mehr als 50 Spielfilmen und 100 Fernsehfilmen zeigte Götz George sein Können. Wie 1995 als Kindermörder Fritz Hamann in Der Todmacher. Bei den Filmfestspielen von Venedig erhielt er für seine Leistung in diesem Kammerspiel die Auszeichnung als bester Darsteller. Der beste ist Götz für Film der Todmacher Doch trotz aller Erfolge sah sich Götz George nicht als großer Schauspieler. Jedenfalls nicht so groß wie sein Vater, Theaterstar Heinrich George. Zu seinem 75. Geburtstag ist er in diese großen Fußstapfen gestiegen. Im Fernsehfilm George verkörperte er seinen eigenen Vater, der gestorben war, als Götz sieben Jahre alt war. Man hat immer gesagt, das ist der, der Fluch. Und der, hat man immer gesagt, der kleine George hat den Vater immer über sich. Das ist die, das große Erbe, das ist der Fluch. Aber auf der anderen Seite ist es auch, das ist ja alles völliger Blödsinn. Privat schottete sich Götz George ab. Sein Privatleben sollte ihm gehören, nicht dem Publikum. Wann immer er konnte, war er auf Sardinien, seiner zweiten Heimat, wo er ein Haus hatte. Dort konnte er abschalten, konnte er selbst sein. Einfach nur Götz-George. Ja, der wird uns fehlen.